Hallo zusammen, heute mal ein Spaßvideo. Ist eigentlich auf so eine Idee gekommen, weil ja viele auch schon gesagt haben, mit dieser Gelee-Art und so weiter. Ich muss mich da schlau machen, wie das genau funktioniert. Mir ist jetzt aber dazu was eingefallen. Ich nehme einfach unseren Vinylkleber, gebe den pur auf die Oberfläche drauf und dann Farbe und dann verblasen. Lasst euch überraschen, ich finde es richtig cool geworden. Ich habe Spaß gehabt, ich hoffe ihr auch. Also viel Spaß, bis gleich. Okay, Experiment Chile Art. Ich probiere es jetzt mal nach meiner, <lacht> nach meiner Technik aus. Passt mal auf, ich nehme jetzt einfach Vinylkleber pur. Vielleicht noch ein bisschen. Das ist ja eh der dünnere Vinylkleber. <lacht> ich habe nämlich hier noch Farben: Rot, Braun, Orange, Gelb und Türkisblau. Das Schauen, braun. Morgen hm. lasse ich mal weg. Mach es mal so. Ich habe hier noch nichts drin. mache jetzt von diesem 5000er Silikon. Ich denke mal 1, 2 Tropfen rein. Da mache ich einfach ein bisschen mehr rein. Das waren jetzt fast 3. So. schön umrühren, also das Malbrett ist jetzt, oh fast zu viel Kleber, das Malbord ist äh, 30 auf 24 cm, dass ihr das auch wisst umrühren, ich habe ja nicht mehr viel Farbe, es sind eigentlich Restfarben, so Klub. Gelb. Da ja, kommt noch passt braun, denke ich mal, auch ein. noch Glück Ja, noch was Blau. Von diesem Zug ist blau. Und gelb. Schluss braun. Marken wir rot. Und noch mal gelb zum Schluss. Ups, okay. <lacht> Jetzt habe ich hier ein Röhrchen, jetzt verpusten wir das mal. Ich drehe es mal ein bisschen um, dass es vielleicht auch mehr in die Mitte läuft. Ja, wohl, so geht es auch. Mhm. Ja, pusten geht fast besser. <lacht> okay. Kurz wird mal erhitzen. Jetzt lassen wir das mal laufen. Wie gedacht, aber ich finde das trotzdem eine coole Idee. Weiß ich, dass er jetzt alles auseinanderzieht. Ich hoffe, dass ich im Bild bin, genau. Na. Das ist nochmal erhitzen. Na, das hat doch was. Da kann man jetzt natürlich auch noch viel mehr rumspinnen. War jetzt einfach mal so ein Versuch. Und wie gesagt, es war ja pure, pure Vinylkleber. Ich finde es hat was. Es war natürlich auch dickes Silikon, müsst ihr auch so sehen, also Silikon 5000. <lacht> mit einem dünnen Silikon wird es wahrscheinlich noch mehr auseinanderlaufen und größere Zellen geben, aber crazy, mir gefällt es. Hat jetzt wahrscheinlich nichts mit dieser Geleeart zu tun, aber macht Fun. Okay, wieder was Neues. Ich zeige es euch ja jetzt gleich von nahem. Lass mal gerade so 10 Minuten einwirken. Mir gefällt das hier, wie das hier alles auseinanderläuft. Dann, oder zersprinkelt. Das ist crazy. Okay, da haben wir es gleich. So, Freunde, jetzt von nahem. Ich finde richtig cool geworden. Jetzt dehnt sie jetzt noch ein bisschen aus. Und eigentlich habt ihr ja dann durchsichtige Farben danach, also wo das Weiß ist, weil im Weiß ist ja wie gesagt nur Vinylkleber. <lacht> das ist crazy. Okay, ich fand es lustig, vielleicht kann man da auch noch mehr draus machen. Ich hoffe euch hat es gefallen und dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye. Ciao, salut